Baum. Oh mein Gott! Ich habe. Okay. Ich habe, ich, ich schwöre auf alles. Ich habe einen Haken gefischt. Und damit. Servus Guys, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Hardcore. Hallo Pokéfreunde und Pokédex, willkommen in einer neuen Folge Minecraft Leon ist doof mit dem Mike. Ja. Ähm, <lacht> Keine Ahnung, was, was wir da labern ist, mir egal. Leon hat. Ich habe in Folge noch kurz gesehen. Leon hat hier irgendwas gebaut. Ich baue das mal eben ab. Äh, Spaß. Und wo das hast du blaue Farbe, Alter? Hä? Mit Lapis. <lacht> mit Lapis. Mit Lapis kann man das fern. Leon, du hast nicht unser Lapis für die Verzauberungen. Das kostet einen Lapis, du alles, so. ja? Ein, man braucht einen Lapis für 16 Glasdinger. Ja, äh, Leon? Ja Leute! Wir Heute bauen wir uns erstmal wieder in die Höhle rein. Also zumindest ich, weil Leon ist lacken und kann nichts. Alle, alle in die Kommentare. Hashtag Glasdings. Glasdings? Nein, Leon! Ich.. Hashtag ich weiß nicht, ob ich das letzte Folge vergessen, vergessen, Doch, du Folge ich vergessen habe. Und wenn ich falsch ja, dann äh, tut's mir leid. Ich wollte eigentlich jede Folge machen. Ich weiß es gerade nicht. Ist mir jetzt auch immer, jetzt gerade egal. Ich baue mich jetzt einfach mal runter, ohne Leon's Erlaubnis, weil Leon ist mein Spaß und niemand wird eine Erlaubnis Außerdem brauchen wir mal endlich wieder Sachen. Also Leon, wo? Eisenbogen jetzt in Hamburg. Leon, sing mit mir mit wo sind die Diasen? wo sind die Diasen? wo sind die Diasen? Du musst ersten du, ja. du, <lacht> ja. Ja, ja, du, du musst die du musst. Definitiv! die ersten die ersten die ersten die ersten Ich bin Türke, kein Tüfte, Hüfte! Ha, du, du Ich habe kein Glas mehr. Ach, zum Glück, da kannst du auch nicht mehr mal. Oh, doch, ich habe noch Glas. Leon, ich habe keinen Platz mehr im Winter. Okay, dann brechen wir mal ab. Leon, du gehst diesmal farmen, ein bisschen in die Erde, äh, ein bisschen reinbauen. Ich mache ein bisschen Fischi, ein bisschen Essen holen, ohne leckeres Fisch und Oh Komm, ich mach's. Nicht. Es hat auch ein bisschen Opfer, checkst doch. Nein, ich bin niemals ein <lacht> Opfer. Okay. Alter, das sieht richtig Strag aus. Das ist richtig Magie. Ja, wir sind die Magier. Wir sind Magier. Wir haben keinen Modpack du Opfer. Leute, schreibt in die Kommentare, ob wir Modpack machen sollen. Hier, Leon, ich, mein ich tue dir mal ganz viele Sachen in die Kiste rein, ne? Wenn jetzt einfach nur Scheiß Sachen. Zum Teil. <lacht> Was? <lacht> oh, Leon! Ich hab Glas. Nee, man hat das Eis weggenommen und diesmal ragt Ja, ich habe ich habe zu viel Glas. Ich hoffe, die Aufnahme nimmt noch auf. Bin Also, jetzt haben wir richtig reingeschissen, mal wieder. Ja, Leon ist ein Lappen, der kann gleich nicht mehr spielen, das müssen wir uns beeilen. Also, wir ins Zimmer kommt und ihn anschreit. Leon, Nee, hier. ich bin gerade alleine, alles safe. Du kannst only sleep no. at nein! Push mich raus, push mich raus! Nein, rauspushen! Hä? Hey, du kriegst keinen Rückstoß! Ach ja, so, wenn ich nie nicht keinen Rückstoß! Das ist ja aber scheiße für Skywars. Kann ich die, die das Huhn angeln? Lass nee. meine Hühnerruhe. Ich kann das Huhn angeln! Geil. Also Leute, ich war damit ihr fragt, dass ich jetzt diese Folge machen konnte, Mike kann mal kurz zu mir kommen. Ja, dann komme ich halt noch mal zu dir. Du mal. Sag's du, du mal. mal bevor. Ich gehe gerade zu meinem. Oh, hier ist ein neuer Platz. Okay. Ja, ich bin hier vorne. Ja, mach, was, was bitte bauen. Hi, komm hier hoch. Bring viel. Ich das geht. Du hast ich angezeigt. Ich habe irgendwas, ich glaube entweder es geht nicht mehr oder ich habe irgendwas eingestellt bei meinem. So, was ich jetzt diese Folge machen werde. Sich reinbauen. Na, ich werde hier jetzt einen Stall hinbauen. Ja, wir brauchen Dias. Ich weiß, das kannst du machen. Ich bin Leon, hier Erde. Oh, freust du dich jetzt? Nein. Leon. Hm. Ja. Leon. Ja, hi. Hi. Das ist nachts. Oh Gott. Oh nein, Leon! Nein, ich komme wirklich nicht mehr drauf. Ich komme wirklich nicht mehr auf den Server. Leon ist dein Minecraft abgeschmiert? Ach, nein, Schade. ich komme! Gut, dann könnt Okay, jetzt komme ich wieder auf den Server. Nein, nein, nein! Leon, ich wollte keinen wollt ins Bett! <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> ich wollte ins Bett gehen! Leon! Au! Mich gekämpft! Okay immer lutsche was hast du gesagt immer lutsche nein nein nein nicht ich kann es wieder rauf nee kannst du nicht sonst musst du musst nicht lappen ja ich kann wieder drauf was ist mein Spam im Chat Nee. schade wahrscheinlich schreibst du ganze Zeit hey, hey, du hä wo weißt du hä kannst du Gedanken lesen scheiß Chaos Schluss genannt Spaß ich will mhm. Chaos Mann ich will ich will Long pischen Komm, ich ich habe gesagt, du wolltest fahren gehen. Nein, ich will Longfischen, Leute. Wir Longfischen jetzt. Ich habe es geschafft, aber dann könnte ich ist nicht ist nichts mehr drin. drin. Okay, willkommen, hallo Leute, willkommen zu einem neuen Let's Play Minecraft Fischen. Heute mit dem Leon. Und heute fischen wir einen Fisch. Oh, der erste hat hier einen nicht rohen Kabeljau. Sieht aus wie ein Barsch aus Pokémon. Aber egal. Oh, aber egal. So, heute fischen wir. Nummer 2, Fishing-Episode. Heute fischen wir einen anderen Fisch. Hoffentlich einen roten Kabel, nein einen roten Lachs. Denn dann können wir lachsen. Oh. Es gibt wirklich so Leute. Ich schwöre Leute. 2014 gab ne, es auf YouTube-Projekt, das nennt. Es gab mehrere Leute, die es gemacht haben. Das nannte sich Let's Play Fishing in Minecraft. Ne, irgendwie so. Das war so peinlich, das war so richtig scheiße. Ich mache schon einfach ein Tutorial und du neue Spitzhacke. Ich will meine Eisenspitzhacke nicht benutzen. Da kommt da ja jetzt kein Fisch. So weiche drunter den Block drin oder was? Leute, ich sag euch, die Folge kommt schon direkt in der neuen Woche. glaube ich. Sollte eigentlich entweder am Montag, Dienstag oder Mittwoch sollte die Folge gerade kommen. Und, putz! Noch einen rubbel, rohen Kabeljau. Leute, ich sag euch, ich bin der Fischexperte. Hat ich habe ohne Tutorial mit Fischen ähm, gemacht. Also ich hab's.. Ja. Hey. Ich muss Mal dias finden. Ich will meine Spitzhacke verzaubern. Also ich kann momentan noch nichts zu anderen Projekten sagen, weil das ist ja voraufgenommen. Also heute in einer Woche soll es hochgeladen werden, circa. Oh, Leon, wir haben einen rohen Lachs. Ihr Alter, krass! Alter, Digga, das war nicht mein Keller mit meinem mit meinem ähm, mit meinem Kreb drauf nein und das ich trinke jetzt auch keinen Tee währenddessen nein fehler ach da kann der Fisch mal kommen da da kommt der. Ja. Kann der mal kommen? Oh, da ist er ja. <lacht> kommst du mal bitte Fisch? Eher Fisch, was? geht ab? Kommst du, so, kommst du mal bitte Fisch? Äh, ja, du musst sonst nur meinen Namen ach So, Leute, ich hoffe, ja, das Projekt macht euch Spaß. Zumindest bin ich noch, noch, noch nicht gestorben. Es wird noch passieren. Ich wette, ich werde beim Elder Dragon abkratzen oder den Nether oder beim Bumerang. Nee, das, das gab's ja schon. Das kann ich so Alter, ich, ich hab ein einziges La Alter, Ich will Puffy fischen! Ich will Puffy fischen, Mann! Dann kann ich Er will messen, Puffy was? fischen! Ja, ich will Puffy fischen. Dann, dann gebe ich den Leon und dann soll ich ihn fressen. Aber Puffy schmeckt nämlich richtig... Ähm, ...interessant, Brake. sag ich mal. Ich möchte nicht so viel verraten. Baum. Oh mein Gott! Ich habe, ich. ich habe, ich ich schwöre auf alles. Ich habe einen Haken gefischt. Wie geht das denn? Ja, ich habe ha Ich weiß nicht mal, wie man das baut, das Teil. Schau meine Hand. Ich habe einen Haken gefischt. weil wozu? Digga, ich dachte gerade so, hey, was ist denn das? Ist das eine Hacke oder so? Ich schau meine Hand. Ich habe einen Haken. Wie geil, das einfach aussieht. Sag mal. Ja, ich, hab ich bin immer. Dann habe ich gefischt! Ich schwöre. Tripwire nicht. Hook. Was hast du? Englisch? Ja, ich habe noch Englisch. Bleib jetzt da drin! Nein, nein, du bleibst jetzt da drin! Du bist jetzt mein, mein, das ist mein mensch Das mein Menschen hier. Nein! Ich muss immer. Ich will dich am Haken. Haken aufhängen. Oh. Fackel. <lacht> Was? Jetzt schon die Aufnahme so zum Hände? Oh mein Gott. Das geht also nein, das nicht. Wir nehmen schon fast eine Stunde auf, insgesamt. So ich geh jetzt weiter fischen, das ist unsere Fischenfolge Let's Play Fischen Wir kommen zu einer neuen Folge. Wir eine neue Folge Let's Play Fischen Heute fischen wir einen Fisch Und da haben wir noch, das war's mit der Folge, bis zur nächsten Folge Tschüss <lacht> <lacht> Ich guck dich so ein Scheiß bitte an Jetzt so wahrscheinlich so einer in den Kommentaren was willst du Ich guck sowas. <lacht> schreibt gerade jemand auf Discord. Ach ja, sollte in der Beschreibung ist übrigens mein Discord Server, da könnt ihr rein. Und falls abgelaufen ist, dann schreibt mich einfach an. Ich weiß nicht. Ich habe immer ich versuche jetzt also mal. Ah! Nein, ich bin im Wasser, ich bin ins Wasser gelandet. Ich komme nicht mal raus. Ich baue mich einfach freier. Frei, ah! Oder auch nicht. Äh. Äh. Mayday, Mayday, ich kann nichts mehr machen. Okay, okay. Lecker ja. jetzt ist das es jetzt so erstmal discord abschenken so irgendjemand hat mit meinem mit meinem emoji geschrieben mit meinem okay ist okay ist nicht ist so bekommen bei let's fishing nummer warte das was ich baue eine werkbank hier auf ja weil ich zum toll zu gehen mike wird zu so einem krassen boy wow schilder ich stehe hier ein Schild auf Let's, warte, let's, nein, let's play fishing. Let's play fishing. Alle okay, Hashtags. Leute, das musste sein, okay, Das musste sein. Hashtag Let's play fishing. Nein, Leute, Hashtag Lamas. Okay, nein, komm, ihr könnt. Was schreibst du? Fishing, weil sie mehr Fishing sehen willst. Also genauso wie ich geschrieben habe, Fishing. Ich habe ja. zu viel Glas, ich muss das gerade irgendwo hinbauen. Ja. Glaubst, irgendjemand wird die Folge mögen, wenn ich 24/7 hier bleibe und das schon gehen. So. Hey, das 갈t nicht mehr so schlecht aus. Ein Pixel hat gefehlt! Ach du scheiß Fisch, der hat mich getroffen, der Fischler, die hat alle Lampen machen. Boom! Siehst du so laut ne? wird das gar nicht. Ich, oh mein Gott! Oh my gosh! Leon, du ratest nicht, was ich gefischt habe. Sammel! Oh mein Gott, ich komme zu dir, Alter. Let's play fishing. Leon, yes. Leon, du musst den essen, okay? Ach, du hast keinen Puffy bekommen. Du musst den essen, egal was es ist, okay, Leon? Das. Du musst wegschauen, okay, Leon? Du darfst nicht schauen, was es ist, Leon. Du musst ihn essen, okay? Du musst Puffi essen. Das Puffy. Du musst jetzt Puffi essen. Ich werde eh sterben, ich werde eh sterben. Leute, Bei mir, bei meinem Tattoo Pack ist es einfach wirklich ein Puffi. Lava. Ja! Sende mir! Ich mir, ich... sende mir! Was? Sende mir nach der Aufnahme! Jetzt ist! Ich kann's. Ich hab kein. Habe keinen Hunger! Dann schlage ich dich ein bisschen, warte! Boah, das start! Ist... Okay Dann gib hier, gib mir Puffy Puffi zurück! Gib mir Puffy Puffi zurück! lass mich auf Werben! Ja, und gib mir Puffy. Puffi! Dann schlage ich, schlag ich dich! Nein! Hab ich hab ihn gegessen! 58 Sekunden Poison! Nein! Leon. Gib mir, gib mir Milch! Gib mir den <lacht> ich werde sterben Mike du lass mich nicht boxen okay. Hör auf! Wie viele hat's? Halbes! <lacht> Leon! Also, <lacht> hat er dir gut geschmeckt? Nein. <lacht> Nein! Viel Spaß wieder hochzukommen! Oh Gott! Leon! Oh, Scheiße, ich hab du mal ein bisschen... wieder hochzukommen, ne? Was ist denn gemacht? Zugebaut. Ich esse keinen Pufferfisch nie wieder. Ich oh mein <lacht> Gott! Leute, oh. Leon, hör auf. Leon, du machst mir richtig Angst gerade. Nein, ich schieße mich sogar fast noch mit dem Bogen ab. Leon, wenn du dich jetzt noch mit dem Bogen tötest, ist nicht mehr. Leon, ich will die wenn schon zuschauen, wie du stirbst. Leon, ich kann dir oh nicht zuschauen, weil ich mehr weiterhelfen. Keine Poison mehr. Okay, hat der Puffer denn geschmeckt, mein Mister? Nein. Wollen Sie noch mal einen Oh. Ich hab die eingebaut! Darf ich schlagen? Nein! Was passiert dann? Ein halbes Herz hast du! Nein, nein, ich bin fast voll, aber. Okay. Und dann! Trolling! <lacht> <lacht> okay, <komm>. PvP Kampf! <lacht> nein! <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> nein! Yes, Johnny! Okay. <lacht> Okay. Nein! Ich darf nicht dann doch, Alter. Okay, viel Spaß dann doch. Ich baue dich jetzt hier ein. Ey, nein, Mike! Nein, nein, ich muss ein Stein. <lacht> ja, mich abgeschrieben. Ich hab auch einen Stein. <lacht> okay, Leon, kein Schwolling. Wir sind jetzt quit. Okay, wir sind quit. Oh, wir haben nur ein Bett. Okay, Leute, dann würde ich sagen, äh, Leon, du kommst im Zimmer. Dann baue ich mich unters Haus rein. Nein, tust du nicht! Aber ich hab eines. Äh, oh, du bist dran, ne? Oh nein, Leute, ich habe beste Internet. Oh nein! Leon, was machen wir denn da jetzt? Das geile Pip. Das ein geile Bild, Alter. Oh, ihr seht die aber eh nicht. Also falls ja, dann ist das ist.. man sieht da drauf, ne, du Opfer. Maike und Leon, das Abenteuer beginnt. Wo er das Trolling beginnt. Ha ha ha. Blacht mit mir ab. mit mir, Leute. Ich ja, hab nicht schlafen. Leon! Du machst mir eineinhalb Herz Schaden, du Lappen. Ey, da krass. Alter Kost, Digga. Der Talk ist eh fast zu Ende. Und ich muss kein Mal cutten. Neuer Rekord, Leute. Ole, ole, oh ole. oh ne. Geil. Okay. Gib mir meine Erde wieder! Die Erde kannst du gerne wieder haben. Ja, und fürs Stern Leute, wie ich habe jetzt so viele Fische. Jetzt! Let's play Fishing! Eine neue Folge. Folge 163. Und ich bin fast gestorben wegen diesem Sprung. Gut gemacht, Mann. Jetzt kommt uns Zombie und tötet. Oh mein okay. Gott, Leute, es so spannend. Hier ist eine so spannende Musik im Hintergrund, aber mal ist zu so faul. Ähm, ähm, mein Gott. Leute, seht ihr das? Oh mein Gott. Oh, oh. Okay, die Angel ist drin. Das ist ein Bläschen. Oh mein Gott, Leute. Wie spannend. Oh mein Gott, ist ja noch nie was spannenderes. Oh mein Gott. Wir haben den Fisch. Oh, oh mein Gott, jetzt ist Action. Den Fisch zurückholen. Und oh mein Gott. Das war Action, Leute. Willkommen. <lacht> die ich denke mich wahrscheinlich so. Äh, okay. Klar? <lacht> da kann man sich nur denken, was ist falsch bei ihm gelaufen? Oh, das war... Obwohl es im Teil stimmt, echt mein nicht. Ich meine was? <lacht> ich meine was. Ja Leute, ich würde sagen, wir machen die Folge ein bisschen länger und wir fischen dafür noch ein Profil. kommt wir machen so lange bis wir noch ein Profi haben. Wo die Folge ist eigentlich? Diesmal sagen. ist Mike den. Ja, diesmal esse ich den Leute. Weil <lacht> es oh, ist ja wirklich eine zehnprozentige Chance, dass man bei Hardcore von einem Profi stirbt. Nein. Doch. Seht ja, Mike, ich sehe Mike nicht dann mache ich nicht, dann mache ich nicht. Bei dir war es witzig, ja, aber bei mir hört der Spaß auf. <lacht> dann schlage ich dich einfach auf ein halbes Herz runter. Ja. Wenn du das tust, sind wir keine Freunde mehr nie wieder. Solange trinke ich meinen Tee, während... Kann hier... ich mit Nein, Spaß. Hm? Ich habe gesagt, okay, kann ich mit leben, kein Spaß. I have no friends. Sense. Ja, das. War. das ist Mama, ich... LOL! Hey. Was? Ich hab Leder gefischt. <lacht> Und auch einfach ein scheißer Schiefer, Mensch. Ja gut, ne, durch Angel kriegt man halt den Schiefer, Leon. Ich bin, ich bin da die Folge wird ein bisschen länger, damit könnt ihr noch ein bisschen mehr von Fischen anschauen. Ja, super. Wird keiner will das einfach. Ich weiß nicht, ob jetzt momentan schon das Projekt äh, mittendurch beendet ist. Oh, ich habe einen neuen Rohrkabel ja. Mit was, aber falls nicht, wird es die Woche fertig gemacht. Also die Woche, wo das Video ankommt. Nicht die Woche, wo ich das gerade aufnehme. Ihr was wie meine wir ja, haben wahrscheinlich nicht, weil der Lappen ist. Aber egal. Oh mein Gott, meine meine meine FPS sinken. Oh mein Gott. Jetzt nicht noch um bitte am Ende noch ein Kasten Komm, letzter Fisch. Letzter Fisch für heute. Komm. Fisch. Ist dein Auftritt. Wir haben technische Fähigkeiten, äh, äh, Fähigkeiten... ja. Technische Fähigkeiten. Gutes Deutsch, Mike. Gutes Deutsch, Einst du bist der Deutsch, Beste Deutsch. Beste Deutsch. Scheiße. Beste Angel. Auf jeden Fall, nächste Woche starte ich, also da, wo das Video gerade noch hochgeladen ist, Leon, ja. Nächste Woche starte ich meinen neuen Kanal, Mein, meinen ähm, englischen Kanal. Da könnt ihr rüber schauen, falls ihr so englisch heute so seid wie ich da werde ich halt in der Beschreibung, in meiner Kanalbeschreibung stehen, was ich da mache. Was oh! nein? Leon! Doch, doch, Leon, doch! Doch, ich muss tun! Leon, doch! Doch! Doch! Schau mal in der Hand, ich muss! Hast du einen Puffi? Ja! Ja, das sieht eigentlich richtig fresh aus mit dem Glas. Was passieren würde, wenn das. Ja! Nein! Nein, ja. <lacht> nein! Ich nicht, nein, nein, erschlag mich nein, nein, Beep. Ja. Leute, ich esse nicht. Haha, <lacht> getrollt. <Getreutigte>. Doch. Oh, <lacht> oh. Okay, Leute, ich sagen, das war's für eine Folge. wenn es gefallen hat, gib mir positive Bewertung, haut rein und tschüss, Leon, kommst jetzt neben mir, du Lappen. Tschüss. Wenn du Komm. nein ich krieg's nicht, ich krieg's nicht. ich bin nicht, stressen. ich bin nicht. bin ja, ich ich ich bin ich ich bin ich ich ich ich ich ich ich ich ich